OPL auf der 50 wird gefunkt. Angel 2 hier. traffic. Ah, wir sind wieder soweit, wir würden weiter kreiseln. Ja OPL wird. ich schaue dass ich euch möglichst schnell eine Landezone geben kann. von Angel 2. OPL hört. Äh, wir sind wieder da und äh, ich würde fragen, ob wir, das, äh, ob wir beim CASE mal nachgucken sollen. Ähm, Angel Was? 2 habt ihr Verstärkung für uns an Bord? Negativ, nur Angel 1. Okay, pass auf Angel 2 fliegt, Geleitschutz für Angel 1? Angel 1, äh, ihr habt es in Kürze in der LC. Marco, komm Gott, dass sie sich die ganze Zeit in den Dreck werfen, das ist ein bisschen nervig Angel 1, ursprüngliche LC, braucht ihr den Kartenmarker den Dreck? oder reicht euch äh, äh, wieder nach Ja, es nee, ist fast sind nachvollziehbar Sollen wir landen? Hey Firm, Landezone ist noch lauwarm, ähm, wir haben leichte Sicherung Bitte wiederhole Angel, nicht landen, Landezone doch zu heiß Verstanden. Okay, dann lassen wir sie erstmal aufräumen, dass sie endlich landen können. Angel, ein Schlag. wir probieren. müssen uns Daumen ganz aufgeben. langsam zurückziehen. Nevermind, das ist sogar. Wohin ziehen wir uns zurück? Wir haben Kontakte wieder von allen Seiten geführt. Wir müssen Nordosten. Es kommt gefühlt von Süden, Westen und ganz leicht Osten. Ah. <lacht> zurückziehen nach Nordwesten. Ich bin hier schon. Äh, wenn sie gerade zerfickt oder? Oh, yeah. oh ja. wer ja. ja, hat Ja, Was Namen? ist eure ungefähre Position? Uns geht's gehört, wir <lacht> wissen, wo ihr seid und ich auf Blue und Blue wird. Ich habe ihm empfohlen, wir mögen j JTAC mitnehmen. Grüner Rauch markiert Position von Overlord 1 und 3. Tja. Feindkontakte im Osten bzw. Südosten. Okay, dann kann ich mal die jetzt alle löschen. Sind ja eh. Juliet ist aufgeregt, ja. Gut, war nicht intended, aber ich glaube, dass sie sich über den Firefight nicht beschweren. Außer, dass es vielleicht zu viel war, aber nicht, dass es zu wenig war. <lacht> das garantiert nicht. So ist es tatsächlich etwas früher, als ich intended habe. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, gut, es ist 20 nach, wo ist das da angesetzt? Um halb sollten sie hier fertig okay, sein. Ja, okay, ja. Sie sind ja noch nicht fertig. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie den anderen total auf die Fresse geben. Ähm, falls sie als OPZ-Funken äh, an. dann brüde ich bitte auf der 50, ich gehe mal kurz strollern. Für okay. Okay. Wird. Wir haben immer noch ziemlich viel Feindkontakte, aber brauchen die Verstärkung so langsam. Ich habe auf der Karte markiert, Lila-Marker LC. Ihr mit Rauch markiert, ihr seid clear für, für Extract im Polen aus Norden. Verstanden, wir landen, wir sind gerade über den L7. Äh, Overlord 3, hier, 1. Fuck oh, Seid ihr noch Combat Effective? Wir haben nichts mit dem Raketen, Reste, hoffentlich ja, aber nicht angriffsfähig. Und ich leg Mellon rein, Kontakte Süd. Entweder abbrechen, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Alle Overlord-Einheiten zurückziehen nach Nord, Nord, West. Die Straße hoch, zu viel Kontakt hier. Ich bin wieder da. Ich bin erstaunt, dass die, diese kleinen Waffen... Ich die Helikopter ich doch so beschädigen können. Ein da zwei Sicherung ja, gut, der Rest stößt zurück. Problem ist, dass äh, viele davon 7.62 russische sind mhm. ja, Ich habe die gleichen aber gegen den Vanilla Ghost Hawk mit Piloten-KI, der wirklich total beschissen geflogen ist, ähm, gemacht Rheinland und Rheinland das kommt trotzdem. Rheinland. Rheinland hört. Neuer Versuch, freies Feld nördlich des Markers LC. Ich kann euch einen Rauch werfen, achtbar so ein paar Steine aufpassen. Frage frage bei den Vanillesachen das halt immer uh... wie na ich sag schon wie resistent sie sind weil die Vanillesachen einfach mal stärker sind hm. ah gut jetzt haben sie schon was bekämpft ja so ein bisschen was sollen sie schon noch kriegen Oh shit, das ist zu viel. Bin Angel 1, und nach schicken, bitte, danke. Jetzt kommt endlich auch mal wieder ein Minigun rein. Endlines, ich glaube, wir jetzt frei. Overlord, Overlord 1 und alle Elemente, wir haben Verstärkung gelandet bekommen. Schaut, dass das wir... Interessant, eure ich stehe direkt neben der KU, die schießt... Ja gut, die schießt auf den Edel, ich dachte, die schießt Check. auf den Edel. Ich versuche die ganze Zeit die Leute zu sehen, aber ich finde sie ja einfach nicht. Das ist Wahnsinn. Ich höre mal rein, was ihr Plan ist. Okay, die konsolidieren. Ich gebe ihnen jetzt einfach mal Zeit zum Konsolidieren. Ja, ja auf der freien Felder, da dürfen wir sie auch nicht unter Druck setzen. Ja, das wäre jetzt un ungeheißig. Ja, die anderen kommen erst ein bisschen später da runter den Hügel. Ja, warte, die, die lenke ich noch mal um. Ja, ich möchte schnellstmöglich wieder runterkommen. Wollt wir, wir, wir gar ja, nicht mehr Stadt? Wollt wir gar nicht mehr schieben. Ja, ich bin dabei. Schaut bitte in eine andere Himmelsrichtung und schaut, dass ein paar Meter weg kommt zu uns. Nicht, dass wir uns eine RPG gleich alle äh, unschnatzt. Alex, du sagst du Da habe ich nichts Ich geh schon. Engel flight OPL. Einstein wird. Wir weiß auf dem Boden kommt das so her, also der im Süden der Straße. Ziemlich viel äh, Kampfgeräusche. Vielleicht ein Lecker, da mal genauer hinschauen. Alles klar, dann fange ich mal den Cherno auf Ach, ein, bisschen, ein bisschen zu stellen. Du musst noch einmal in den Arsch fassen Nimm da Rufzeichen dann Golf den Arsch und dann Ruppe bei drehen noch Overlord 3 hier, Overlord 1 Yo, So, ich versuche das jetzt mal mit ein bisschen mehr Struktur, dass wir dem Ganzen mal eher werden ich hätte gerne, wir machen jetzt ein komplettes Clear dieser Ortschaft Ich hätte oh Overlord 3 auf der hm. westlichen Seite Blauer Kringe, Overlord 2 Angelegen, auf der westlichen Seite in schweren Kontakt von südosten rein. wir müssen halten, ich bleibe mich später Check. Overlord von OPZ Hier Overlord Wir hatten eine höhere priore Aufgabe für euch, kommen ja, OPZ, das ist gerade ziemlich stressig hier. Ich melde mich nochmal. Angel Lines getroffen. Check. Angel hat kein Motor mehr. Um Wir versuchen Programmung zu machen. Oh, wie ja, ja, schaffen die das eigentlich? Wenn die Angel Lines hinterherfliegen, auf Überlebende checken. die sind ansprechbar. OPZ, OPL von äh, Angel 2 ja äh, in welcher Richtung ist Angel 1 down gegangen? Nordosten oh, ich glaube er ist sicher gelandet Ich, oh, da ist sogar noch ein Überlebender gelandet. Fixie hat die Kiste gelandet. <lacht> Nicht schlecht. Ein kleiner Fluggel. Okay. Äh, Overlord 3 ist einigermaßen ein Fisch. Overlord 3 auch zurückziehen Richtung Südwesten zur Straße. Positiv. Overlord 2 hier, Overlord 1. Äh, Overlord 2 hört Status von euch. Wir sind jetzt alle komplett und schauen Richtung Südwesten, dass da uns nichts in den Rücken fällt. So, verstanden. Wir sammeln uns auch unten an der Straße. Mapmarker kommt zum Sammeln. Verstanden. Microphone activated. Overlord von OPZ. Overlord, hört. Wir hätten eine dringlichere Aufgabe in Tschernogorsk für euch Bitte Marschbereitschaft herstellen, soweit möglich, kommen Objektiv, oh, well, uh, holt please Alex, für dich die nächste Frequenz wird die 118. Kopf die 118. Rufzeichen Golf. Okay. Ich bin mal gespannt, okay. ob die Leute danach sagen, ob es zu viel war oder nicht. Angel 1 und Deck versuchen aufzunehmen. Gibt Überlebende? Positiv zwei Stück. Überstanden. Uh, OPL von Angel 2. OPL hört. Uh, haben Angel 1 an, aufgenommen. Würde vorschlagen, dass wir die erstmal zurückbringen und neuen Hubschrauber besorgen okay, für die. So richtig. OPZ mit gehört. Microphone activated. Ja, hat gehört. Ein bisschen Abstand gewinnen und aber auch mal auf den Westen hochgucken und so weiter. Ziemlich haarig, ha? Gott, das ist schön. Naja, aufgepasst. Ganz kurz, hier. mal drauf OPZ, OPL Hört! Ähm, es tut mir leid, wir waren etwas beschäftigt, ich konnte ihre Nachricht oder ihren Funksporten nicht aufnehmen, etwas irgendwas mit höherwertigem Auftrag <lacht> So korrekt, ihr werdet in Tschernogorsk benötigt, bitte Marschbereitschaft herstellen so verstanden, wir stellen Maßbereitschaft her, ähm, haben aber noch keinen zuverlässigen Transport, weshalb das heißt, wir dann mit einem Blackhawk nacheinander geschoben werden. O2, O3 halten, neuer Aufzug Profil von Angel, nein, OPL von Angel 2. Ähm, OPL ist gerade nicht verfügbar auf der 50, eine Minute warten bitte, danke. Angel Flight, OPL. Äh, Angel hier. Heli. Frage, wie ist der Status von Bahn äh, Uh, Angel 1 wurde gerade abgesetzt, Angel 2 ist wieder uh, auf Standby uh. Und warten noch weiter auf die Fehler So, starten Sie die Kürze, müssen Sie nach Cernokowski reinfliegen ähm, Können Kürze noch mal sehr riskieren Cool Guys von 30 sind hier 2 hört Aufgepasst, wir sammeln uns nahe Marker LC in kürzer Helikopterlandung Verstanden Check welcher Heli landet zuerst Na, Das eine gute Frage, hier frage ich gleich Lass uns lieber unten, ich glaube wir haben mehr da mehr Feuerbau verstanden. Okay. Angel 1 hier OPL Landezone ist cold 23, bereits zum Kick-Up, wird benötigt, Frage? Negativ, bis in 30 Sekunden oh, ab. Alex, für dich zur Info, ab das jetzt ist, ist, ist Green 4 um, feindlich gegenüber Blue 4. 2 Helikopter in 30 Sekunden, Sekunden oder 2 von der LIA in ja. Lines. Sir. Beide Helikopter in LZ. Negativ, nur in 1 im ersten. Positiv. Oder zwei, sobald der Helikopter unten ist, sofort rein da. Verstanden. Jetzt, jetzt, jetzt.